An vielen Orten, die für Wohnmobilfahrer wie ein Magnet wirken, stehen Wohnmobilstellplätze zur Verfügung. Aber manchmal sind es nicht genug, wie in diesem Fall. Dennoch haben wir keine Parkprobleme gehabt, konnten alles sehen und zeigen euch das in diesem Video. Herzlich Willkommen zu diesem Video aus Fatima. Mal. Hallo! Also wir haben eine etwas abenteuerliche Fahrt hinter uns gebracht. Wir sind mittlerweile in, in Fatima. Wir sind wieder mautfrei gefahren. Wie immer halt. Ja. Und, aber wir müssen eins sagen, ob sich das lohnt, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie hoch die Maut ist. Also wir fahren ganz mautfrei, weil wir auch gern immer Landstraße fahren. Man sieht einfach mehr als nur Autobahn. Und für uns ist die Fahrt auch ein Erlebnis. Auf jeden Fall, ja. Aber die Ersparnis ist natürlich ein netter Nebeneffekt dabei. Wie viel man sich da spart, das weiß ich nicht. Ich sage mal, gelohnt hat sich nicht. Denn das, was wir unseren Maut eventuell gespart haben, das gehen wir dafür für unsere Stoßdämpfer aus, denn die brauchen wir neu. Ja, also die, die Straßen hier in Portugal, die könnten mal etwas erneuert werden, ja. sagen wir das irgendwie diplomatisch. Also wenn, wenn, wenn, wenn Lissabon die Formel 1-Wettbewerbe äh, abgenommen bekommt, dann kann ich mir das vorstellen, bei diesen Pisten kann kein Formel 1 fahren und, und der kostet tut sich auch schon schwer. Ja, ja, es also waren zum Teil schon ganz schön äh, große Schlaglöcher, ja, das also muss man sagen. Aber so war die Fahrt ganz toll. Wir haben zwar doppelt so, so lange gebraucht wie mit der Autobahn. Ja, aber das braucht ja nichts, mehr, mehr Zeit. Genau, und jetzt eben stehen wir. In Fatima, da sind wir gestern Abend, also gestern am Nachmittag schon angekommen und ähm, hier hat es unheimlich viele Parkplätze und es sind auch schon einige WOMOs da. Viele sind sogar schon wieder abgereist. Ja, und man wird hier mit Glockenspielen überhäuft und es kommt zur vollen Stunde ein Lied. Das spielen wir euch jetzt dann noch mal ein. Wir nehmen es noch aufnehmen und dann spielen wir es euch ein und sind gespannt, ob ihr das erratet. Wir haben es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Wir kennen das Lied. Auf jeden Fall. Oder aber die mir Melodie. Fällt, ja, die Melodie ist sofort, ich komme sofort mit. Summen? <lacht> aber Schlagen? Äh, nein, das war ja... Ja, also ich habe mitgesummt zu dem Glockenspiel. <lacht> Auf jeden Fall, aber mir fällt der Text einfach nicht ja. ein. Also Vielleicht wisst ihr. Jetzt genau. und, gehen wir jetzt. und da sagen wir euch dann noch was dazu, was es damit auf sich hat. Ja genau, da also, gehen wir jetzt hin. Das wird Tim. interessant, ja. auch für uns. Ja logisch, klar, war ja noch nie hier. Also auch Neuland. Also, Gibt es sowas zu sagen? Doch, ich war schon mal hier, vor fast 40 Jahren. Ja. Und da ist mir eine Episode total im Gedächtnis. Und zwar sind da die Gläubigen oder die, die Buße machen, oder wie man das jetzt sagen will, auf den Knien über diesen großen äh, Platz gerutscht. Oder immer weiter vorwärts. Und da bin ich jetzt gespannt, ob man da auch noch irgendjemanden sieht, der noch so irgendetwas macht. Übrigens gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz da. Und das sind allerdings nur für sechs oder sieben Fahrzeuge. Okay. Wir stehen hier aber um die 20 Wohnmobile, die sind in den ganzen Pkw-Parkplätzen verteilt. Und ein nerviger Wohnmobil-Freund ist auch wieder dabei. Da läuft das halt eine halbe Stunde der Motor. Ich weiß jetzt nicht, warum viele den Motor einfach laufen lassen, bevor sie abfahren. Ich denke, weil seine Scheibe beschlagen sind. Und bevor, äh, bevor sie es die Scheibe trocken machen, lassen sie einfach das Gebläse laufen. Ja, das ist ja die ganze Umgebung, ja. Aber so sind <lacht> ja. es Wir gehen weiter, ja? Also ja, los wir geht's. gehen jetzt runter zur Basilika. Genau. Also der Platz hier ist doppelt so groß wie der Peters. Wie der Petersplatz in Rom. Ja, genau. Mhm. Und es ist irre, da stehen die Leute an, wir wissen nicht für was. Da scha schauen wir jetzt. <lacht> Seit heute Morgen um 7 Uhr geht das hier. Permanente Glockenschlag. Aber dieses Glockenspiel, was wir jetzt gerade aufgenommen haben, wenn es funktioniert hat, <lacht> das kommt alle volle Stunde. Da stehen die Leute an, wir wissen nicht für was und einige Gläubige, die äh, gehen auf den Knien dahin, also vielleicht ist da die Grotte gestanden. Wir schauen dann auf jeden Fall mal hin, was da los ist. Heute ist natürlich Sonntag, das ist passt wieder wunderbar, weil da ist natürlich wahrscheinlich am meisten los. Ja, aber wie äh, wolltest du jetzt nicht noch was zu Fatima sagen? Ja, genau. Äh, das war äh, 1917, also ein Jahr vor Ende des Ersten Weltkriegs. Da ist die Mutter Gottes wohl drei, Mal, drei Mädchen erschienen. Nein. Sechsmal insgesamt zwei Sechs Mädchen Mal. und einem Junge. Und dieses, äh, diese Lucia, das ist diejenige, die anscheinend mit der Mutter Gottes sprechen konnte. Ja, und die ist auch ins Kloster gegangen, die ist das Einzige, die sie überlebt die ist 95 Jahre alt geworden. 2005 ist sie gestorben, ja. oder 97 Jahre. Und. Die anderen sind relativ früh gestorben. Ja, ja, die sind am Fieber gestorben. Mhm. Und 1944 hatte ich dann einiges vorhergesagt, also angeblich das Papstattentat, aber alles natürlich so verklausuliert, ja, drei Aussagen gibt es, die sind jetzt alle veröffentlicht mittlerweile. Ursprünglich hat ja der, äh, ja der Vatikan eine Aussage der Mutter Gottes zurückgehalten, äh, weil es so schrecklich ist, aber mittlerweile sind wohl alle offengelegt und es ist alles sehr interpretationsfähig. Zum Beispiel. Haben, sagen sie voraus, also mit den Russen, also dass sie sich mit den Russen schon so beschäftigt haben, das wundert mich sehr. Äh, denn 1917 waren ja die Russen noch gar nicht so präsent in äh, Europa, für, äh, für Portugal. Ja. Aber mit den Russen, also die spielen ja eine ganz große Rolle, dass die äh, Länder einnehmen, was ja im Moment passiert. <lacht> Und äh, irgendwann sagt die Mutter Gottes jedoch, dass die Russen äh, abkehren und sich Gott zuwenden werden. Dann sind wir mal gespannt, ja, ob da eine Umkehr stattfindet, ob wir das noch erleben oder erst unsere nächsten Generationen. naja ja, hoffen wir es, oder? Die <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt positiv, und von ja. daher, wir denken jetzt positiv und es wird hoffentlich alles gut ja. werden. Also die Prophezeiungen lassen sich alle nachlesen und es ist wie gesagt immer sehr verklausuliert, wie Nostradamus, da kann man alles und nichts hineininterpretieren. <lacht> Das Ist und, halt und, alles eine Glaubenssache. Und ja. also auf jeden Fall, der Papst hat hier ge, ähm, dran geglaubt an die Vorhersage. Es gab ja welcher war denn das? Das war doch. Das das war der Fall. Johannes Paul II. Der, der, der, der hat es ja überlebt und war dann, glaube ich, sogar zweimal hier in Fatima. Ja, weil er eben gesagt hat, der Mutter von Gottes von Fatima, das hat ihm verdankt, aber das waren eigentlich die Leibwächter <lacht> und der schlechte Schütze wahrscheinlich. Aber gut, ich meine, äh, jeder hat seinen Glauben, das ist ganz klar. Und auf jeden ist Fall heiß. ist dir das alles immer sehr interessant anzuschauen. Ja. Wir werden auch schauen, dass man noch in die äh, Kirche reinkommen. Und auch da, wo die Leute anstehen, aber die stehen immer, die Klang wird immer länger als jetzt. Schauen wir noch mal. Ja. Äh, den, Stundenlang so Also es gibt hier tatsächlich Gläubige, die hier noch auf den Knien über den Gang, rutschen, ja. rutschen Also das, ich weiß nicht, was man dafür Sünde machen muss, dass man so ja, etwas halt auf sich nimmt und ja, alles wie gesagt eine Glaubenssache. Ja, und jeder Menschen oder anderen glauben, das ist, ist ja so und das ist auch okay so natürlich. Ja, weil es hat alles seine Berechtigung. Mhm. Auch, ja. ja, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen um und ja und wer Stadt kommt einfach mit. Genau. <lacht> offensichtlich die Grolle etwas modern nachgebaut und da stehen sie alle mit katzen in der Hand an und die werden dann da angezündet an dem Feuer wohl und dann bleiben die in der Grolle. Auf jeden Fall gehen sie wieder ohne, ohne Katze raus, oder? Ja klar, die werden ja gespendet. Ja. Und teilweise haben sie auch Videostelle dabei, so nicht solche wie ich, sondern echte. Ja. Mhm. Also es ist wirklich ein Ort für Christen, kann man so sagen, also für gläubige Christen. Mhm. Da sieht man jetzt auch hier die ganzen Katzen, wie sie da brennen. Ja, also ist schon ein besonderer Ort, muss man sagen. Ja. Also viele Leute magisch anzieht. Also die langen Stäbe, die sind wohl keine Fliegerstäbe, sondern das sind auch Katzen. Das besonders lange. Also was da passiert mit den Katzen? Es ist mit schleierhaft, aber wir können es leider nicht lösen. Die Leute sind die Katzen an, und stellen sie rein und gehen ohne Katze wieder raus. Und was soll das mit den langen Katzen? Ach, der schmeißt die rein. was sagst du? Ja, also die lange Kerze werden nach dem anzünden reingeschmissen, Aber die kürzeren, die werden. Dann da und ja, die dann werden. Die die Leute ohne Kerze wieder raus. Mhm. Und ob die jetzt dabei beten oder nicht, das kann ich, kann ich jetzt so nicht erkennen. Wir wissen jetzt den Sinn der Sache nicht. Vielleicht weiß es ja jemand von euch, dann wäre es interessant für uns. Also muss nur einmal jemand sagen, die Kirche reformiert sich nicht, Ussi, ha? Da gibt es nämlich auch die elektronische Variante. Ja, aber mir gefällt die mit den Wachskerzen natürlich viel besser. Wir kommen wieder ins Mittelalter zurück. Wenn, wenn, wenn das Geld im Beutel klingt, da zeigt dir Jesus jede Sünd. Ah, okay. Ja, das ist typisch Kirche. Jetzt <lacht> haben wir offensichtlich die Krone gefunden. Also da steht schon jetzt die Mutter Gottes und da sitzen dann Haufen Menschen. Das ist eigentlich mal hier der Ort des Geschehens zu sein. Was, ich, was sagst du? Möglich. Gut. Also sie denkt das Gleiche wie ich. Das ist von der Kinder. Das ist wohl die Jüngste, die ist relativ schnell gestorben und hinten ist die Lucia, die ist 2005 97-jährig gestorben und hat als Nonne gelebt. Ja, stimmt. Da haben wir noch mal einen Altar, das ist wie wenn im Petersdom der Papst eine Messe hält, am Petersplatz und so ist es hier in doppelter Dimension. Oh, sieht so aus, ja. ja. Und jetzt gehen wir noch zu der Kapelle, wo an die Erscheinung stattgefunden haben soll. Ja. An diesem Ort hier soll die Erscheinung der Maria stattgefunden haben. Das ist jetzt die Kapelle, und die ihr vielleicht erkennen könnt. Es läuft gerade eine Gläubige oder vielmehr sie rutscht auf den Knien um die Kapelle herum. Wir haben euch ja vorhin die Schlange gezeigt vor der Kapelle, wo die Leute mit den Katzen anstehen. Die ist jetzt noch viel größer geworden. Jetzt geht sie ja schon bis ganz drauf. Und der Weg, wo die Gläubigen äh, hinrutschen auf Knien ist auch ordentlich frequentiert. Ja, ich bin erstaunt, dass es tatsächlich immer noch existent ist, ja? dass es ah, die ja. Gläubigen immer noch machen. Ja, ich, mich hat es auch mit den Katzen gewundert, was mhm. es damit auf sich hat, dass die Leute da mit Katzen herkommen. Jeder hat drei, vier Katzen in der Hand und manche haben die Langen, die sie reinschmeißen. Also wir haben da keinen Grund für die Symbolik gefunden, aber wenn vielleicht jemand mhm. dabei ist von euch, Wer sich da auskennt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns da aufklären würdet. Ja, klar, logisch. Ja. So gut katholisch sind wir halt doch nicht, dass man das alles genau äh, wissen. Wir sind katholisch getauft, wir sind <lacht> konfirmiert, wir sind firmiert, aber das Leben hat uns etwas weltlicher werden lassen. So kann man sauber ausdrücken, ja. Die Religiosität hat etwas nachgelassen. Im Laufe der ja ja, Jahre. Jahrzehnte. Ja. Und die Weltlichkeit hat etwas zugenommen bei uns beiden. Aber dennoch äh, ist das hier alles hochinteressant. Absolut, absolut. Also Aha. keine Frage. Ja. ja, und sollte man vielleicht doch einmal gesehen haben. Unbedingt? Ja. Also die, äh, der Unterschied zwischen Maultaschen und zwischen den Katzen hier in Fatima, was ist der? die so Maultaschen sagt man herrgots Das ist aber eine eigene Geschichte, die kann mit dem Kloster Maultron zu tun. Und hier bescheißt man den Herrgott nicht, denn hier muss man nämlich nichts bezahlen an der Kasse, sondern da muss man sich merken, was es kostet und dann schmeißt man es in der Kessel. Also das geht auf Treu und Glauben. Also auf auf Gott vertraue. Auf Gott vertraue, <lacht> ja. Also, das finde ich jetzt super, ja, dass da kein, kein so ein Geschäft draus gemacht wird. Und die Preise sind auch moderat, muss man wirklich sagen. Ja, kann man nichts sagen. So eine normale Kerze, 1 ja, Euro. Ja. Also, also Respekt. -hmm. Für ja. Das fällt mir. Hast du Erich reingeschmissen? Ja, natürlich. Also ich bestelle die Kirche doch nicht. So, hier sieht man jetzt die Gläubigen, die hier anstehen, um die Katze zu verbrennen, Und da ist der Weg, wo man auf Wien zur Madonna rutscht. Wie ihr sehen könnt, wieder zwei Gläubige unterwegs im oberen Bereich. Jetzt dürfen wir rein und das machen wir jetzt so, oder? Ja. Also wir sind wieder mal gegen einen Strom geschwommen, denn wie alle raus sind, da sind wir rein. Ja, es war hier gerade Messe und ich muss sagen, ich glaube die Kirche war genau Also es sind jetzt Unmengen von Menschen rausgekommen ja. und ihr habt ja gesehen, ich habe ja den Schwenk gemacht, das ist eine wahnsinnig große Messe, also... Große Kirche meinst du? Also, also das passen sehr ja. viele Besucher ja, rein. Also mhm. ich würde mal sagen, so also von Besuchern sage her, mein größer ist der Kölner Dom. Nicht ah ja, Also, irre. also mhm. das ist ja irre. Also Fernsehen war auch da. Wahrscheinlich ist das in ganz Portugal übertragen worden. Hochinteressant. Also so eine große Kirche habe ich noch nie gesehen. Das ist ja Wahnsinn, wie groß das ist. Es ist das halt ist. alles in einer Fläche. Ich meine, die andere Kirche hat da mit Mittelgang und Seitengänge und ich weiß nicht, ob da jetzt Nein, also ich muss ich entschuldige, das ist eine wahnsinnig große Kirche. Ja, ja, das stimmt schon. Überlegte das mhm. mal, wie breit die ist und, und wie weit die mhm. hinauf geht. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, sowas Gigantisches. Das müsst ihr euch mal anschauen. Ich, ich schaue mal, dass ich das nur mit der 360-Grad-Kamera filmen kann. Ja, und da haben wir jetzt den Johannes Paul den Zweiten. mal, dass man überhaupt braucht Ja, und jetzt, jetzt fällt mir das auch wieder ein, nach dem Paul den Sechsten ist dann der, der, der erst war der Johannes der 23., dann war der Paul der Sechste und dann ist der Johannes Paul gekommen und der ist dann nach ein paar Monaten ermordet worden und dann kam der Johannes Paul der Zweite. Ich glaube, so war es. Und auf den ist das Antat verübt worden und der hat gemeint, dass sein Leben der, Madonna von Fatima zu verdanken ist, weil sie das vorher gesagt hat, das Papstamt Ja, Und außerdem war das am 13. Mai und am 13. Mai ist damals anscheinend die, die Madonna, erschienen. Die Madonna das, ah, das erste Mal erschienen. Das habe ich nicht gewusst. Und deshalb ist ja auch hier am 13. jeden Monats ist hier immer ziemlich viel los und am 13. Mai natürlich am meisten. Ja. Ja, aber wir sind jetzt da am 29. Januar. <lacht> ja, genau. Und wir sehen, es ist genug los. Ja. Äh, wir werden bald nicht mehr da sein, weil jetzt reden wir den ran. Ja, jetzt haben wir uns ziemlich viel angeschaut. Hochinteressant wie immer solche, Absolut. solche Bauten. Zählt ja auch übrigens zum UNESCO Weltkulturerbe. Und ja, einfach immer sehr beeindruckend solche Bauten. Absolut. Weiter geht's. Das waren unsere Eindrücke aus Fatima. Wir bedanken uns bei euch wieder fürs Zuschauen. Unsere Reise geht weiter. Wir fahren Richtung Nazare. Hier kann man jedes Jahr bis Februar Monsterwellen bis zu 27 Metern Höhe erwarten. Und da sind wir gespannt, wie hoch die Wellen sind, die wir antreffen werden.